Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wobbly Live. In der letzten Folge haben wir ja das da hinten ausprobiert, was eher nur diese Rutsche war. Und in dieser Folge, da werde ich einfach mal versuchen, dass wir ein paar Schneemänner äh, Schneemänner umfahren und den Zuckerstangen geben. So, das Auto würde ja direkt da passen. Wir machen einfach mal so eine chillige Folge, keine Ahnung. Keine Ahnung, wir geben hier, wenn wir solche Zuckerstangen finden und so, Schneemanner, hauen wir einfach um. Das passt. Weil die, die wollen nicht leben, haben sie mir gesagt. Also Gott hat mir gesagt, ich soll die kaputt fahren. Deswegen mache ich das auch. Dafür bekomme ich nämlich schöne Kleidung. Tschüssi. Ich will aber nicht. Ja, du wirst aber weg. So. Ähm. Sorry, ich weiß gerade nicht, was das war. Wirklich nicht. Ich auch. Ich will es auch nicht. Ach man. Okay. Äh, ja. Oh, der Schnee. Oh, geil. Bei uns hat es ja auch ganz schön geschneit. Aber auch nur zwei Tage. Liegt jetzt ein bisschen Schnee, aber... ...das taut alles wieder weg. Äh, so. Ich weiß gar nicht, in dem Update... ...wenn wir mal kurz... Wir gehen mal kurz auf Steam, so. Wir haben... Wir haben ja hier gesagt... Die Ice Cave. Ich weiß es nicht. Die Ice Cave Updates, no und... Und dann hier das. Also sonst nur so Grafik und sowas. Aber hier... Kann kein englisch deswegen <lacht> ja also statt mehr kam gar nicht nur diese dekorationen die auch sehr schön aussehen aber sonst nichts naja also vielleicht irgendwelche versteckten secret gibt es ja manchmal auch mal aber davon wüsste ich jetzt nichts also Müsste ich erstmal auf YouTube oder so gucken? Ah, ach ja, das war. Ach, ich bekomme gar keine Kleidung mehr dafür, weil ich schon alle Kleidungs Kleidungsstücke ab hab und dafür bekomme ich ab. Ja, stimmt, stimmt, so war das letztes Jahr. <lacht> ja, äh, so, aber ja, auch wieder diese Klei, diese Sachen da oben. Warte mal. Seit wann stehen da einfach so Wobblies rum? Da stehen doch so Wobblies. Das ist doch auch neu. Ich da noch. Kann ich die tragen? I wonder what cleans this window. Hä, du willst welches Window cleanen? Warum willst du ein Fenster cleanen und vor allem welches? Ah, ich weiß was wir machen. Wir machen mal so ein Quiz. Da wisst ihr mal, wie dumm ich bin. Oder auch schlau, aber ich weiß es nicht. Ich glaube eher das Gegenteil. Hier ist so eine... Ne, ja, das machen wir nachher. Wir gehen mal ganz hoch. Ne, naja, war es ja nicht. Ich bin auch schlau. So... Hier war's. Links. Den Job mache ich jetzt mal. Moin, was geht? Hallo. Ja? Ja, ja, ich, ich will machen. Jö. Yeah. Ah, da sind sie wieder. Dörverblickes. <lacht> wieder. <lacht> Wie... Einfach nur einer dort sitzt und ich. Hm. Ah, wir können diese Kleidung auch, wenn ich das schon habe. Egal. Ich hab's nämlich, glaube ich, schon. So, fangen wir an. Äh. How many red barns are there on the farm island? Kann kein Englisch. B? Ich weiß es nicht. Ich könnte auch D sein. Ja, okay. Ja, dann fliegt man ja wieder direkt raus, ne, oder wie das war. Ja, dann machen wir es so lang, bis ich endlich mal was weiß. Ah, hallo, ich würde gerne äh, hier anfangen. Ja, mhm. Fehlt ein bisschen Musik, ist so leise. Die winken nur mit ihrem Kack. Aber ja, sonst ist ja nichts. Ah. Ich fand besser. Ja. Ein Kuchen. Geil. Oh. So ein geiler Kuchen. Ja, gut. Könnte jetzt auch laut sein. Scheiße, es geht ja schluss. <lacht> oh. Äh. What is. Äh? Louis, Louis, Louis, oder? Äh. Ja, Louis. Ich bin definitiv für Louis. Ja. Ey. <lacht> zweite Frage werde ich sowieso verkacken. Aber egal. Nächste Frage. Das Wesentliche. Äh <lacht> uh, so, was ist denn Äh TV Sie, Sie, Sie. Also Sie, ja. Yeah? Yeah. <lacht> Mal Eine einfache Frage. Dafür bekomme ich einen Kuchen, was übel geil ist. Und ein bisschen Kohle. 30 oder so. Ich habe zwei. Ich brauche aber noch drei Punkte. Nächste Frage. So. Nicht auf die. F was nicht angebaut wird. Ich glaube C. Ja, C, C. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Oha, weil Erdbeeren gibt es nämlich nicht. Was aber auch mal eine Idee wäre. Das ist Aber ja. Oh, ich hab hier was zu trinken. Ich hab voll Durst. Hm? Habe so viel getrunken. Äh ja, nächste Frage. So, warum ist jetzt hier so? Ey äh, äh, äh, äh. äh, wirklich? Ah, ich rate jetzt einfach. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war mal H A oder so. Scheiße. C oder? Bestimmt C. Scheiße. Was geil wäre, wenn ich da wenigstens ein bisschen was bekomme. So. Ich habe ja was geschafft. Ja. Tschüss, Digga. Hab keinen Bock mehr. Die, die letzte Folge hat doch auch nicht geklappt. Jetzt klappt auch noch die nicht. All ehrlich. Ich hab gerade keinen Bock mehr irgendwie. Aber null. Mann. Yay, was geht? Alter! Junge, willst du mich auf den Arm nehmen? Oh, sorry. Es weiß ich nicht, das war irgendjemand anderes. Ich weiß nicht. Alter. Wer hupt denn hier? Macht doch gar nicht. Ich stehe hier nur mitten auf dem pa Platz, aber sonst geht's doch. Könnt könnte doch dran vorbeifahren. Oh, was ich auch gesehen habe, da könnte ich auch noch eine Folge machen. So ein übel geiles Roblox-Spiel. Das ist wirklich geil. Wir geben noch dieses Ding hier ab und dann... War es das? Ich Dann höre ich auf. So. Okay, dann sage ich noch eins. Ciao. Mit V.